Ich benutze mal Amex Sensitive Professional und mal die Mundspülung von Meridol gegen Zahnfleischentzündung. Ist es okay, wenn man dabei dann wechselt und pro leere Flasche hin und her wechselt? Oder sollte man kontinuierlich bei einer bleiben? Also es ist vollkommen okay, hin und her zu wechseln, entweder pro leere Flasche oder ihr könnt sogar, wenn ihr eben zwei Probleme, Probleme habt, wie in diesem Fall einerseits, empfindliche Zähne, wo eben Amex Sensitive Professional gut wirkt und auch gleichzeitig noch Zahnfleischprobleme habt, wo Meridol gut wirkt, dann könnt ihr sogar auch tagtäglich hin und her wechseln, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel einmal am Tag eine Mundspülung verwendet, jeden Tag eine andere benutzt. So habt ihr einfach häufiger die für euch wichtigen Inhaltsstoffe auf die Zähne oder aufs Zahnfleisch aufgetragen, als wenn ihr erst wenn eine Flasche leer ist, dann wieder euch um das andere Problem kümmert. Also ich würde sogar tatsächlich, wenn ihr zwei Probleme habt, häufiger hin und her wechseln und die, die Inhaltsstoffe regelmäßiger drauf geben. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, dass die Frage damit ausreichend beantwortet ist. Und falls ihr noch mehr Fragen habt zum Thema Mundspülung, ich habe bereits ein Video darüber gemacht, ein sehr ausführliches Video zum Thema Mundspülung. Ich verlinke das einmal hier oben in der Ecke und auch unten in der Beschreibung. Und da beantworte ich nochmal ganz, ganz viele Fragen. Ich stelle die verschiedenen Mundspielungen vor, die verschiedenen Wirkstoffe, die es da gibt, wann man welche am besten verwendet, wann man langfristig eine braucht, wann man nur kurzfristig mal eine verwenden sollte. Also ganz viele Fragen werden in dem Video beantwortet. Schaut gerne mal in die Beschreibung, dort ist der Link, falls euch, falls euch das noch näher interessiert. Würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Folgt mir gerne auch auf Instagram und auf TikTok, dort heiße ich auch Dr. Ami. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.